Hallo, wusstest du, wo ich war? Ich war gerade bei einem Arzt. Und dieser Arzt hat mir Rezepte gegeben. Da wollte ich dir zeigen, was der Unterschied ist zwischen den roten und den grünen Rezepten. Guck mal, es gibt einmal rot und einmal grün. Wie unterscheiden sie sich? Auf einem roten Rezept werden die Medikamente verschrieben, die dann auch die ähm, Krankenversicherung mitbezahlt. Das bedeutet, dass du nur einen Teil von den Kosten für Medikamente bezahlst. Und ich habe hier auf meinem Rezept zum Beispiel ein Medikament und pro Medikament bezahlst du in der Apotheke 5 Euro. Wenn sie nicht so teuer sind, wenn die Medikamente teurer als 100 Euro sind, dann bezahlst du 10 Euro pro Medikament. Das bedeutet, dass du maximal pro Medikament 10 Euro bezahlst, egal wie teuer sie sind. Und äh, bei den grünen Rezepten handelt es sich um Medikamente, die du nicht dringend brauchst äh, und deswegen bezahlt sie auch die Krankenkasse nicht. Das bedeutet, dass du mit einem grünen Rezept ähm, eigentlich alles selber komplett den Preis bezahlst. Und da würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, ähm, im Internet zu recherchieren, was das Medikament kostet, weil man im Internet sie normalerweise billiger bekommt als in einer normalen Apotheke. Das war es schon von mir. Ich wünsche dir einen schönen Tag und gute Besserung. Ciao.